Ukraine. Wer profitiert vom Massaker in Butscha? In Butscha, einem Vorort von Kiew, sollen russische Soldaten Ende März 2022 ein Massaker mit über 300 Toten veranstaltet haben. Daran haben westliche Medien nicht den leisesten Zweifel. Kritische Beobachter des Kriegsgeschehen aber schon. Wie bei allem ist es gut, sich auch mal mit einer ganz anderen Darstellung auseinanderzusetzen, um sich ein Bild zu machen. Kritische Beobachter wie Thomas Rüper von der Internetplattform www.anti-spiegel.ru oder die Internetplattform www.pi-news.net fragen sich nämlich Kibono, also wem nützt das Massaker in Butcher für wen ist das gut? Für Putin sicher nicht, dieses Massaker ist doch verheerend für sein Image. Sollte der Kreml-Chef tatsächlich so töricht sein, 300 Zivilisten umzubringen und sie blutig theatralisch der ganzen Welt auf dem silbernen Tablett zu servieren? Warum hätte Putin seinen Todfeinden diesen Gefallen tun sollen? Daher zurück, zurück zur Frage Kibono. Ganz offensichtlich genützt hat dieses Massaker einzig und allein dem US-dominierten Ukraine-Regime und russlandfeindlichen Kreisen. Was spreche ich für diese These? Die leichenden Butcher tragen weiße Armbänder, wie in den ukrainischen Videos zu sehen ist. Das ist das Erkennungszeichen der russischen Armee und ihrer Sympathisanten. Die blauen Armbänder sind Erkennungszeichen der ukrainischen Armee und deren Sympathisanten. Dass sie Leichen weiße Armbänder tragen, deutet darauf hin, dass sie Opfer von ukrainischen Streitkräften geworden sind. Warum sollten russische Soldaten ihre Sympathisanten erschießen? Gibt es weitere Indizien? Die russische Armee hat Butscha am 30. März 2022 verlassen, was der Bürgermeister der Stadt in seiner Videobotschaft vom 31. März 2022 bestätigte. Wieso bringt Kiew die Horrormeldungen von den getöteten 300 Zivilisten aber erst am 3. April? Was ist in diesen vier Tagen nach dem Abzug der russischen Truppen passiert? Eine mögliche Antwort gibt das ukrainische Portal lb.ua. Es ist eines der führenden Nachrichtenportale in der Ukraine, das Artikel auf Englisch, Russisch und Ukrainisch veröffentlicht. In der englischen Sektion ist am 2. April 2022 ein Artikel mit der Überschrift Das Regiment Safari der Spezialeinheiten beginnt mit säuberungsaktion in Butscha von Saboteuren und Komplizen Russlands, nationale Polizei, erschienen. Im Artikel ist von einer Säuberungsaktion von Komplizen Russlands die Rede. Es stellt sich also die Frage, von wem die Stadt gesäubert werden musste, wenn die russische Armee gar nicht mehr dort war. Laut der Internetplattform www.report24.news liegt die Vermutung nahe, dass rechtsextreme und extreme Russlandfeinde in der Ukraine dieses Massaker als False Flag Operation durchgezogen haben. Sie haben damit die öffentliche Meinung des Westens erfolgreich noch mehr auf ihre Seite gezogen. Laut Kennern der Ukraine wie der Internetplattform www.unser-mitteleuropa.com macht das durchaus Sinn. Denn wer beispielsweise dem rechtsradikalen azov regiment als Russenfreund in die Hände fällt, ist nicht nur tot, sondern wird vorher oft auch noch gefoltert, wenn die Zeit dazu ausreicht. Zahlreiche Videos dokumentieren dieses Verhalten. Das russische Verteidigungsministerium sieht auch eine falsche Flagge Operation und gab dazu eine offizielle Stellungnahme ab die aber laut Report 24 von den westlichen Medien nicht veröffentlicht wurde. Moskau hat zweimal eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats verlangt, aber Großbritannien hat sie verweigert. Kibono, wem nützt es? Der US-dominierte Westen will erkennbar die Schande auf Moskau wälzen, dadurch die Stimmung gegen Russland weiter anheizen und die Lage in der Ukraine eskalieren lassen. Doch wer zieht Nutzen aus Kriegen? Kaum hatte der deutsche Regierungschef Olaf Scholz Ende Februar 2022 das zusätzliche 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm bekannt gegeben. Schon begann laut Werner Rügemer der Internetplattform www.nachdenkseiten.de BlackRock, der weltgrößte Investor mit dem Zukauf von Aktien beim größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall AG, Produzent von gepanzerten Fahrzeugen, Raketen und Munition. Der Chef von Rheinmetall hat Anfang 2022 laut dem deutschen Finanzexperten Ernst Wolf öffentlich bekannt gegeben, das Jahr 2021 war das beste Jahr bisher überhaupt und 2022 wird noch besser. Der weltgrößte Investor BlackRock, dem letztendlich alle Banken und Konzerne anteilig gehören, genau dieser BlackRock wiederum ist mit drei hochrangigen Managern in der US-Regierung unter Präsident Biden vertreten. US-Rüstungskonzerne sind schon vor Ukraine die größten Rüstungsproduzenten und Rüstungsexporteure der Welt. Die BlackRock-Manager drängen auch laut Werner Rügemer in dieser Funktion, die NATO-Mitglieder noch mehr Rüstung kaufen. Und wer erkannt hat, dass letztendlich alle Medienketten auch in der Hand von BlackRock sind, wie im Dokumentarfilm von Tim Jilin anschaulich dargelegt, den verwundert auch nicht deren geschlossene Anti-Russland-Hetze und Panikmache. Kibono? Wem nützt das? Die Staaten erhöhen, erhöhen ihren Rüstungsetat unter Abnicken der in Hass und Panik versetzten Bevölkerung. In Deutschland wird laut Ernst Wolf der Rüstungsetat sogar verdoppelt. Und dann kaufen sie ihre Waffen wiederum letztendlich bei BlackRock. Hier schließt sich der Kreis der Kriegs- und Krisentreiber und Profiteure. Gehört dieser gnadenlosen Kriegs- und Krisengewinntreiberei, nicht global ein für alle Mal der Riegel vorgeschoben durch ein generelles Krisenprofitverbot?